dein Gott führt dich in ein gutes Land, darin Becher und Quellen sind und Wasser von großer Tiefe. Das Verrückte an dieser Zeit ist, dass Einsame noch einsamer werden und Menschen, die beschäftigt sind, vor Arbeit ertrinken. Ganz schön ungerecht. Unverändert ist diese Adventszeit, aber eine Zeit, in der die Sehnsucht groß ist, dass das heil und gut wird, was noch nicht heil und gut ist. Wunderbar wäre es in der Tat, wenn die Einsamkeit plötzlich besiegt wäre und die Arbeit in ein rechtes Maß gerückt und die Überforderung aufgefangen. Das gute Wort für diesen Tag sagt, dass die Ressourcen dazu in uns angelegt sind und in uns schlummern. Der Herr, dein Gott, Führt dich in ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser von großer Tiefe. Die Ressourcen dazu schlummern in uns. Wer einsam ist, hat jetzt noch genug Zeit, bis zum Heiligen Abend, zu überlegen, wen er oder sie anrufen könnte, um vielleicht den Heiligen Abend zusammen zu verbringen. Bilden Sie Tandems, fragen Sie Ihren Pfarrer, Ihre Pfarrerin, in diesem Jahr auch ohne Familie ist, wer sich freuen würde über einen Anruf. Vielleicht überlegen Sie selber, mit wem Sie schon länger nicht mehr gesprochen haben. Greifen Sie zum Telefon und rufen Sie jemanden an, der sich vielleicht über ein Lebenszeichen von Ihnen freut. Und für die, denen gerade alles zu viel wird, schlägt mein Adventskalender ein Tauschgeschäft vor, ein Tauschgeschäft gegen die Überforderung. Achtsamkeit gegen keine Zeit. Angekommen für höher, schneller, weiter. Selbstannahme für Optimierungssucht. Anwesenheit für Fernweh. Jetzt für übermorgen, jetzt für gestern, Genügsamkeit für Genusssucht, Friedensgefühl für Getriebenheit und Zufriedenheit für Vergleichungszwang, bis nichts mehr fehlt, obwohl eine Menge gegangen ist. Das Rezept könnte funktionieren. Die Ressourcen sind in uns angelegt. Sie stecken in uns wie Becher und Quellen und Wasser von großer Tiefe. Amen.